Was hast du, hast du, hast du, hast du, hast du? Hast du, hast du? <lacht> nee, <hab> ich nicht. <lacht> nee, hast du nicht? Nein, das ist was anderes. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Und äh, ja, ich habe natürlich auch äh, Leute kennengelernt, die, die finden es natürlich nicht so toll, aber das ist nun mal so. ne? Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ab Heute wollen wir Asorida Premium Pilz testen. Was wir ja eigentlich in den ganzen Videos schon testen. Ähm, mit Asorida Gläsern. Bevor wir damit anfangen, möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass mit Alkohol nicht gut ist. Erst ab 18. Genau. Ich komme, dicke Frauen dürfen das nicht trinken. Die Schwangeren. Und don't drink and drive und so. Genau. Und gleichzeitig wollten wir darauf hinweisen, es äh, gibt auch gesundes, so alkoholfreies Bier, schönes Urgenanz. Ja. Gibt es auch die dazu irgendein Bierdeckel? Genau, ich die ah. ja alles mit. Das gießen wir jetzt erstmal eins ein. Man soll ja auch die Farbe sehen, oder? Ja, ja klar, deswegen ein Glas Außerdem, wie das so schön perlt. Willst du deins hier eingießen oder perlt das nicht mehr? Meins perlt nicht. Nee. Also, kann man was so sagen? Das ist eins von den drei großen Brauereien aus dem Osten Deutschlands. Gehört zur großen Gruppe. Imdelf hat es jetzt aufgekauft. Die Aktien sehen gerade übrigens. Ähm, wird in Wernigerode gebraut und ist eine der modernsten Brauereien Deutschlands. Und das Bier gibt es seit 1872 und natürlich Harzer Baukunst. Also nach dem deutschen Rheinlandsgebot. Genau. Ja, also richtiges deutsches Bier. Frisch, herb. Ja, frisch herb ist äh, nicht ganz so herb wie jetzt Felddienst oder sowas. Ist aber auch nicht ganz so lasch wie Warsteiner. Ne? Das äh, findet einen guten mm -hmm. Mittelweg. Genau, denke ich. Auch. Ähm, es sprudelt aber nicht so doll wie Berliner ja, Kindel oder Radeberger. Also ist jetzt keine Fanta das, oder Kohlensäure. Ja, ist nicht so. hause trinkst sie so weg, schmeckt ganz gut. Ein Pilz halt. Ja, fein herb auf jeden Fall, ja. Genau. Also eine Malznote schmecke ich jetzt ja auch nicht. Das Bier, <lacht> so komisch wie klingt, wenn man dann äh, nur noch ein halbes Bier trinkt oder so am Abend, kann man das nächsten Tag wirklich dann nochmal trinken. Wirklich? Ey, ist kein Witz. Das ist wirklich so. Da ja, ist sogar noch Kohlensäure drin, also ist kein Problem. Es gibt ja Biere, die ziemlich schnell an die Kohlensäure verlieren und dann schmecken die natürlich, naja, nicht mehr so doll. Trinkt man Bier ohne Kohlensäure, ich denke mal, viele die zugucken, die wissen, was ich meine. Oh, das kannst du vergessen, genauso wie manche Biere, wo der letzte Schluck einfach nur noch scheiße schmeckt. Ja. Das ist äh, übrigens ja Profiteur von der Corona-Krise als äh, das Verlust gemacht haben, weil die ja, weniger die Gaststätten beliefern. Die gehen mehr auf die Flaschenproduktion und weniger auf die Fassproduktion und dadurch haben sie die Corona-Krise auch relativ gut überstanden. Fast wöchentlich gibt es, hast du da irgendwo im Angebot für 8 Euro ja. die Kiste oder zwei Kisten für 15 Euro? Das ist jetzt nicht der Preis der Liebste, nee, nee. Mhm. Ich meine, wir sind natürlich voreingenommen, ja, also das ist jetzt, äh, keine, <lacht> eher jetzt äh, keine neutrale Meinung. Ich meine, ja, wir schon, sind nicht ne? sehr kritisch Nicht ja. das kann man wohl sagen, Meine Lieblingsbier ist Lieblingsbier. Ne? Ja. So auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Und, äh, ja, ich habe natürlich auch äh, Leute ich kennengelernt, die, die, die finden es natürlich nicht so toll, aber das ist nur mal so, ne? Hey, Jeder hat so seinen Geschmack. Die Kollegen haben mal gesagt, danach stinkt äh, hat man so eine Fahne. Ja. Und, ähm, dann trinken sie lieber was anderes. Ich weiß nicht, ob die Frau jammert, wenn sie dann nach Hause kommen oder halt. Aber dann wird's wohl liegen. Eine Bierfahne, ganz normal. Ich kenn, ich kenn kein Bier, außer Wurstpilz, Pilz oder keine Fahne da warst. soll. müssen wir mal auch testen, Woodweiser. Ja. Ja. Mal kicken, vielleicht nächstes Video machen. Ja, was sagt mir, was ist denn euer Lieblingsbier? Oder wo hat man denn keine Bierfahne? Oder so ein Bier, was überhaupt nicht schmeckt oder was viel zu schnell schal wird, wo man sich beim Trinken beeilen muss. Das hatte ich auch mal. Hast du noch abschließend was zu sagen zum Hasselröder, außer dass er 6 von 5 Sternen verdient hat? Gönn's euch. Wir können es nur empfehlen. Genau. Oh ein Stück Hasselröder. Wir haben Aktien dran. So sieht's aus. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Walter hat wieder was mitgebracht. Jetzt äh, natürlich lustige hier Geschenke, natürlich für Männer und geschenkt. Was sollen wir Geschenke testen? Macht keinen Sinn. Genau, ähm, you know, das gibt es so als Box zu kaufen. Und es ist ja nicht mehr so teuer, warte war ja nicht. Ich finde das eine gute Idee. Du darfst jetzt eben mal aufmachen. Rico ist immer Geschenketag. Und ich muss den ganzen Mist bisschen mal bestellen. Bis <lacht> demnächst.